Ich rufe auf, Tagesordnungspunkt 53 auf, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 19, 6058. Es wurde mir mitgeteilt, dass die Fraktion DIE LINKE drei Petitionen getrennt abgestimmt haben möchte. Deshalb lasse ich zuerst abstimmen über die, Petition, über die Beschlussempfehlung zur Petition 3533 aus 19. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Enthaltung der Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Dann lasse ich abstimmen über die Beschlussempfehlung zur Petition 3655 aus 2019. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP. Wer stimmt dagegen? Die SPD und die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Dann lasse ich abstimmen über die, Petition, über die Beschlussempfehlung zur Petition 3925 aus 19. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 /DIE Grünen und der FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktionen der SPD und DIE LINKE. Somit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Dann bitte ich Sie auch über die Beschlussempfehlung insgesamt zur Petition ab. Zustimmen, Drucksache 19 58 im Gesamten. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Vielen Dank. Dann kommen wir zu den Beschlussempfehlungen und Berichten. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 44. Sind Sie damit einverstanden, dass ich auch hier die Kurzform wieder wähle? Dann machen wir das so. Dann lasse ich zuerst abstimmen über den Top 44, Drucksache 19, 6035 zu 195455, 55. Wer jetzt zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Fraktion von CDU BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, DIE LINKE. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 46, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19, Wie bitte? Oh, Entschuldigung, Herr Schaus. Frau Präsidentin, wir bitten, die Ziffern 1 und 2 getrennt abzustimmen. Dann machen wir das so. Dann lasse ich zuerst über die Ziffer 1 abstimmen. Ich weiß jetzt nicht, hatte ich die ganze Drucksache benannt. Ich mache es vorsichtshalber noch einmal. Das ist Drucksache zu Drucksache 19,5958. Dann lasse ich erst über die 1 abstimmen. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist der Punkt 1 angenommen dann lasse ich über zwei abstimmen. Wer ist dafür? Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 die Grünen, wer stimmt dagegen? SPD, Linke und FDP, somit ist auch dieses angenommen worden. Somit ist auch diese Beschlussempfehlung in Gänze angenommen. Top 47 Beschluss Empfehlung und Bericht Drucksache 19 1960/38 zu 19.6002 wer zustimmen möchte bitte um das Handzeichen Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen wer stimmt dagegen SPD, FDP und auch die Linke somit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 48, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19 /6041 zu 194894 Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und FDP. Wer stimmt dagegen? SPD und DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 49, Beschlussempfehlung und Bericht zur Drucksache 19-6042 zu Drucksache 19-5960. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die FDP. Wer stimmt dagegen? SPD und Linke. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen? Top 50, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19 zu Drucksache 19-5989. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 /Die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? FDP, wer enthält sich? Das sind die Fraktionen von SPD und die Linke. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Top 51 Beschlussempfehlung und Bericht. 19-6044 zu 58 46. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 /DIE Grünen und die SPD und die Linke. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 52, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19-6045 zu 195992. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen, Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? SPD und FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 59, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19-6085 zu Drucksache 19-5736. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, FDP FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. So, das waren die Beschlussempfehlungen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich mache Sie noch darauf aufmerksam dass nun am Ende der Plenarsitzung der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung im Sitzungsraum 2004 M zusammenkommt. Damit sind wir am Ende der heutigen Plenarsitzung. und Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank.